Überkommen, mein Name ist an die und ich bin gesucht zurück zu als Besucher. Spaß Ultimate im letzten Part haben wir diesen typ mehr besiegt und ich plane dieses Ding jetzt zu erledigen. Problem: Wir haben keine, äh, ich glaube, wir haben nicht genug helle Geister um irgendwie den Pfad zu dem Ding hier freizuschalten, weil sie nicht oder keine Ahnung. wir machen auf jeden Fall den Rest dieser Karte ja fertig weiß nicht genau oh gott was äh, wir letztens was letztens passiert ist ich nehme an wir wurden wieder alle vom licht verschlungen also so wie am anfang also äh, also meine vermutung und ja keine ahnung wollen wir mal sehen wie das abläuft geil geil ich gegen irgendwas einfacheres erst kämpfen Nein, alles klar, ähm, Dingens, so nachdem wir diesen finalen Boss hier erledigt haben, nehme ich am wohl an. Alles andere wird nicht so schwierig sein. Ja, erstmal jedenfalls von den normalen Geistern, und äh, okay. oh, jetzt dann aus, ist klar. Okay, ist gut. Alter, Alter ist gut. das beim seine Dings angefangen, die ganze Zeit. Der Ding super Rüstung, aber oh, du willst mich hier verarschen. okay da kann man schon mal vergessen alter hat er voll schaden gemacht eben warum hab ich den nicht damit getroffen vorhin ein treffer Komm, so weil ich den mit beiden meiner sachen getroffen haben wir locker k.o. gewesen Okay. Jetzt geht wieder nach rechts. rechts, sage ich. Immer noch rechts, sage ich. Oh. Und einfach ist gut. Gut, Gehen wir mal ein paar neue Geister Wir fehlen irgendwie so 100. Oh. Boom. Aber ja. Ich nehme mal aus dem letzten Ende, sollen wir irgendwie lernen, dass auch wenn das Ding irgendwie das Licht repräsentieren soll, dass wir nicht irgendwie blind dem Licht folgen sollen oder irgendwie so sowas. Keine Ahnung. Eigentlich hatten mir ja sowieso keinen Grund, dieses eine Ding nachzutrauen, weil das hat uns ja als erstes angegriffen. Also ja, wenn danach gehen. Macht schon irgendwie Sinn, ne? Aber ich nehme mal an, es läuft irgendwie so. Wir gehen jetzt da hinten hin, machen das wie ich platt, ne? Und dann gibt es wahrscheinlich noch irgendwas anderes, was wir machen können vielleicht der wahre Hauptgegner oder so, ne? Nehme ich jetzt mal an. Warum ist das schon wieder so nervig? so geh weg. müsste dich allein kommen. Aber die sind wieder hier so nervig. sogar ist gerade ein bisschen kleiner kommt mal her sieges ultima nein da kann man schon und ich kann mir nicht aufnehmen ich hoffe, ich kriege nur genug Lernen ihn, um diese eine Fähigkeit zu lernen. Bessere Schildabwehr hier, äh, perfekter Schild. Das könnte gut sein. Takumi Sturmwarnung. Wird. Ne, ich hatte seinen bogen ein. Boah, habt ihr den gesehen? Tschüss. Oh, da kommen sie trotzdem runter. Wie angefangen. Oh. Ah, Dreck. Und ich komm fliegen raus, das kommt bis nicht so schwer. Oh. Man lampert auch noch. allein oh der winter weggeblasen war oh. Oh, ihr besser kommt der Wird bitte nicht umbringen leider ich dachte ich war umgedreht, war Schon wieder auf den losgegangen. Ich krieg die nicht raus, ey. Danke. Okay. Meine, der schafft hat auch noch, ey. tschüss Mein Gott, ey. Geh mal nicht mit solchen Kleinigkeiten hier auf den Nerven? Schießen nur Pfeile auf mich, Mann. immer bitte nach rechts. Oh. Verwundbarkeit vergeht. Ja, geil. will eigentlich nur ein paar aufnehmen wo ich irgendwie den rest hier der ganzen leute die ja noch rum kann nur den restlichen die restlichen geister ja alle ich will gar nicht den boss versuchen ich kann wir werden ein bisschen zu nervt heute ehrlich äh. Also klein sind die doch. Ah, machst du da? So. mein meinem Smash hier treffen. Aber irgendwie kommen sie nie in Reichweite davon. Immer nur, ich bin immer noch unter denen. Ah. Geht nicht nach rechts. Moll, schnuffel hey. Den kenne ich. War nicht vorher. Werde ich ja bald rausfinden. Oh nee. Okay, gut. Oh, nee, die haben Dingens. Sprintangriffe geil. Da ich aber so auf Bock drauf, ey. Da. Oh, geil. Oder zwei rausgraben. bei drei rausgraben. So, ein Kollega. ich glaube wenn nicht, dass wir genug Geister zusammenkriegen, um ganz auf der rechten Seite zu kommen. Vor allem weil man das Ding irgendwie nicht weitergeht. Also ja, so wie dazu. Nein, nicht an die Sturm. Habe ich das nicht schon mal geändert irgendwie? Vergessen zu speichern. Aber ich sollte eigentlich Zero ausrüsten. Der ist auch viel besser als die. Mega Man, ich freue mich. Das super Rüstung, ne? wirst wärst du eine ganze Zeit ab? verarschen aber vergiftet das sehr gut also verarschen hier kommen die ultimate macht ganz schön schaden ist ja gut okay okay wenn ich ihn ein nicht erreichen kann den rechten vielleicht sind wir erstmal in der Mitte dann muss ich wohl alle erledigen und halt gucken mal was passiert wenn alle Gegner hier weg sind der Familie, Mann. Und wer? Ja, ja, Street Fighter seid irgendwie voll auf Dings, ja. vermann hat so gerne. Von oh ja, ich kann ich nur erledigen, los und so weiter, damit er sich nicht retten kann. Komm. ja gut, das ist richtig geil. Er ist richtig geil. Versteht ihr es? Sein Name ist geil. Als ich noch ein Kind habe, habe ich den immer Gulli ausgesprochen. Ja, ich war ein Kind, okay da wusste ich noch nicht, wie man Sachen ausspricht. Ich habe am im youtube immer Math tour ausgesprochen. Matthew. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> äh mal <Mann>, oh nee. <lacht> und So. Dann mal ich oh. Gut, für mich hier, geil. Danke. Oh, jetzt, das Arthol ist weg. Steck. Nein, finger weg davon. Muss er natürlich aufsammeln, ne? Ja, nun oh. ich mal auto erholung oh ja komm her wie hat das bitte schon nicht getroffen ich war noch am kontern gerade und alles andere ich dachte ich hätte ihn Kannst du ich wagen? Wieso kriegt er nicht, Junge? Hey. mal herunter runter. ich gehe auf die andere Seite, da geht die andere Seite runter. Ich verarschen. Ja, komm her. Mein Gott, du kannst du schon Gegner raushauen irgendwie. Nur gar keinen Schaden haben, finde ich gut. Okay. Was? kämpfer mit den okay? Da wusste ich jetzt auch nicht, waren Geister auf eine Karte nimmt von der sie herkommen, dann kriegt man einen Bonus und Stärke. Cool, oh, ich dachte, er ist dafür schon wieder. Ich heile mich automatisch Was jetzt. Okay, ich war gerade am Runterfliegen. Finde ich gut. Okay gut. Die Kämpfe gehen relativ zackig ja Also genauso wie ich das will hier in diesem Part. Gigamack, den aber noch nicht, glaube ich. Gut, da könnte aber Beton, ey. Oh nee, super Rüstung, konter. Ey. Bin schon leicht tot, ey. Nein, du bist Nein, das gibt's jetzt nicht. Da okay, kann ich schon vergessen. Außer besser Okay, den muss ich mit meinem Ultimate erlegen. Und mit konter Und er haut mich kaputt. Boom, die gut. ich Na bin vergiftet mit meinem Smash-Angriff, aber ich krieg da nicht hin. Oh, wie kann der mich oh, dieser pizza oh, ich müsste nur mit meiner ultimate wegkauen, dann geht das Das schaffe ich das ding noch hier gar nicht Boom. wieder abzieht <laughs> oh, ist what? oh. Nein, Mann. Oh. Mir, die ich da platziert habe, weil mir bleibt da irgendwie eine Stunde liegen. Nachdem ich kann ihn so raushauen, aber nein, kann ich den eigentlich grabben mit Super Rüstung das ist noch mal vergiften oder so. Das Und er ist jetzt wäre sein Super. Ja gut. Er springt von einer Ecke zur anderen, einfach so. Was ist das Oh. Bleibt da. Der fliegt dadurch nicht raus. Er hey, willst du mich verarschen. Das hat den nicht rausgehauen. Oh. voll scheiße da gibt ja wohl bringt zwar nicht weil ich den sowieso nicht kaputt haue dann rausfliegen lassen aber so ist das einzige was ich machen kann eigentlich Dann greifst du natürlich nicht an, ey. Komm, tschüss, ich raus. Gut. Oh, ich hätte noch ein ultimate ready gehabt, also. War das schaffst du ja noch gar nicht. Ey. Nicht, da rechtzeitig nach rechts gehen wird. Dreck. Ja, Katapultierbarkeit für alle. Oh, geil, ja, setzt das ist Okay, ist gut. Boah. Ja, ist gut. Aber oh, wie hat die? Ey, warum fliegen die nicht so schnell raus? Genau, Katapultierbarkeit, oder? Oh, ich habe gesehen, was du vor Oh, du. Boah. Boah. Boah. da nichts Diese oh, ehrlich? Mir hat da ehrlich, er hat nichts gemacht. Ich blieb trotzdem so weit. Ja, okay, kannst du mal aufhören, mich anderen zu greifen? Du bist weg. Auch damit. Konter? Hat. Der ist direkt. Oh, danke schön. Ja, ich glaube, nicht haben da so gewacht. Ne, mache ich hier. Ah, du Pisser! Oh mein gott oh, ich kann ich kann ich kann die nicht treffen ey. der hat ein schild gehabt oh, sie ist weg für den stadt nicht haben nein du oh. Oh. Oh, hast du wieder so ein scheiß kampf ey. alle und charakter scheint irgendwie so Scheißkämpfe zu haben. Konter Feuer. Au, oh, okay. Oh. Oh, die sind aber auch hinter mir her ey. ist Ah, oh, ehrlich na oh, gut ist nicht so geplant aber okay oh, ich tue eine sekunde blocken und die graben mich sofort. Und der Boom. Restert. So, oh, er geht wieder nach raus. Ah, toll. Jetzt ist da eine Plattform erschienen, ey. Ja, ist klar. Also jetzt mal gerne, ich glaube, ich spinne. Einfach so ein perfekter Schild, zweimal hintereinander, kein Ding. So, hier tut sich nichts. Verdammt. Das ist müsste ich hier alle erledigen, ne? sind noch die beiden hände ich glaube, also da sind die einzigen Gegner, die übrig sind, ne? Okay. dann machen wir die Hand mal platt von dem. Na falsch. Na, kommen wir mal lernen können. Ja. Perfekter Schild, Helfer. Vielleicht kann ich das jetzt mal ein paar Mal aus Versehen aktivieren. Meister, das bestimmt jetzt wahrscheinlich auch voll über Power irgendwie so was, ne? das ja. Aye. wenn wir gegen beide auf einmal kämpfen würden, ne, Das wäre hart. Meister und Crazy ein. ich, eigentlich? ich habe doch Kann diesen Angriff nicht ausweichen, nicht mehr. Alter, wie viel Schaden? Alter, ich habe den Kampf auch schon verloren. Habe ich gerade gesagt, der kam ist einfach, aber, aber jetzt hat ja natürlich alle angefallen die ich nicht so gut kann. Soll man vielleicht blocken, aber in seine angriff kommt so schnell. Ich komme damit irgendwie nicht klar. so blöd dafür. Oh. Ja, ich kann mich damit doch voll hoch heilen. Was mache ich hier eigentlich? jetzt oh, auch eingefallen kommen Komm schon, so, nochmal. wie voll viel Schaden am Anfang bekommen kommen, würde ich gern verändern Ja, vergessen hat der auch. damit kommt. Da, so. das ist schon mal viel besser. Au. da komm schon er hat nicht berührt na ja nicht egal jetzt nicht mehr boah schon wieder das ja versuchen. Da, so, sehr gut. Da kommt schon, habe ich wieder ein bisschen hoch eine Luft scheint nicht ausbrechen zu können. Anscheinend... Da, oh, bitch. Oh Gott. Ehrlich. Oh, ehrlich. Oh, das, ist das denn jetzt schon wieder? Ich glaube, der macht einfach noch ein bisschen mehr Schaden, oder kann das sein? Ich werde halt einmal Und diesen Angriff kann ich nie ausweichen. So, da bin ich mal rausgegangen. Endlich. Ja, unser blocken wegen Heilung. Heilungsschild. war wie ehrlich solche sachen könnte meinen, ich, meine ich habe das spiel langsam mal raus ja schon wieder genau gleiche Ja, so schwer ist er ja noch gar nicht. Ey. Heilung. Was? Ich hab geblockt. Nein. Ah, sehr gut einmal getroffen damit das wusste mit den gar nicht Ey. Nachaus, man. Ich muss nach ausweichen Mann. Wenn mich jetzt einmal packt, dann bin ich bin ich tot. Ja, hey, mein Schild funktioniert die meiste Zeit nicht. Na ja, komm, ich mache diese beiden hier Leute noch platt. Ich wenn ich gegen denen hier so für Fresse kriege. Hallo, ich habe noch nochmal diesen einen Boss hier erledigt. Oh, immer eine Sekunde zu früh. Ich habe geblockt, ich, oh, Junge! konter nur konter ah, läuft gut bisher ich dachte er greift mich aber okay ah, läuft gut bisher Da geht noch die Richtung. tausend Tausendmal besser jetzt hier gerade. Sehr gut. Ja, komm her. Ich wollte Konter im letzten Moment. Okay. oh dann habe ich als links bekommen cool level 3 3, 3 4 4 ja, wenn das jetzt nicht mehr ganz rechts geht dann haben wir ein problem hat das meiste an aus kiosk Bann befreit okay kann trotzdem nicht das ding erreichen macht der finster es wird stärker mehr geht aber nicht anscheinend ich komme da nicht hin nein aber ja sieht so aus bis bald Mal anderes da machen Gut, machen wir den noch fertig dann haben wir alles hier. die beiden hände sind nur noch die beiden typen übrig da müssen wir eigentlich in der mitte landen weil wir ja von jeder seite genau gleich viele erledigt haben oder jetzt so wo ich darüber nachdenke crazy hands moves sind irgendwie nicht so krass wie die vom meister an jetzt muss ich darüber nachdenken hat man natürlich wieder doof aber Ich bin in der Luft ausgewichen in diesem Moment. Hat aber nicht gezählt. Mhm. Hm. Du bist immer noch nicht betäubt. Danke. habe nicht, ob ich den ihr so über den Abgrund betäuben kann, ob der dann runterfällt. Da bin ich schon wieder von den What's Die Blume ist weg, gut. Na, seht euch dann an. Erst mal versucht, so wie es aussieht, aussieht, aussieht. Also ich mache so was. Kein unnötiges Risiko und tschüss. Ja, warum hat dann so lange gedauert beim Jetzt also bin ich gespannt, was passiert. Und noch ein großes Viech irgendwie, fusionieren die miteinander, muss ich gegen beide auf einmal kämpfen. Da hätte ich gar keine Lust von gar keinen von diesen Sachen. So. Was Crazy hat aus Gaspan befreit. Okay, wir machen da irgendwann auf. Noch eine Welt. was auf. das Ding genau in der Mitte. heute haben wir da können da sogar rein okay wir gehen mein zurück und gucken was los ist so Meilenstein. Wir haben immer noch nicht alle Kämpfer absolviert. Wir haben immer noch nicht alle Kämpfer gerettet. Also wir noch. Ja, ich dann sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns ja in der nächsten Folge wieder. Jetzt mein Spaß und ich bedanke mich. als zuschauen sagt tschüss bis zur nächsten Folge. Ich werde mich noch mal ganz kurz zurück, weil ich habe mal hier gezählt und geguckt. Ob ja ein Charakter fehlt und es wird echt ein Charakter und zwar hier Richter. Also ja, ich habe mal kurz nachgeguckt, wo der sein soll und darauf wäre ich nie im Leben gekommen. Also ja, den holen wir uns noch ganz schnell und dann wenden wir den Part. Also das ist, da wäre ich von alleine nie drauf gekommen. So, wir müssen zu Drakulas Schloss wieder zurückkehren, ne? Da müssen wir Folgendes machen. Ihr kennt ja diese komischen Geister, ne? ähm, diese, die man mit Kanonen ja abschießen musste, ne? Wir müssen jede einzelne davon erledigen im Schloss. Also auf der gesamten Karte. Und ja, darauf wäre ich nie im Leben gekommen. Also, wenn ich halt nicht nachgeguckt hätte, dann hätte ich den nie freigeschaltet. Aber okay nee, da ist fremde welt ja, man ich hoffe schon wieder falsch da denke ich jetzt nur so an dem letzten part dran ne? und wo war noch mal Drakus da ne? ja nun war das glaube ich wir fehlt aber immer noch ein shop ne? Weil hier das sieht irgendwie so aus oder bin ich mir ein das ist einfach nur so ein zeichen dafür hat ja, so sehen shop zeichen aus oder was keine ahnung wir holen uns erstmal jetzt hier richter also kann jetzt irgendwie nicht wahr sein dass hier ja ein charakter fehlt hier vor wir oh uns hier die letzten Bosse hier vorknöpfen den letzten boss oder was auch immer jetzt als nächstes kommt Boah. komm ich oh, verarschen jetzt keine lust hier die ganze zeit rumzurennen so, kommen so, ich hoffe die sachen sind ja alle so resettet aber anscheinend nicht ne? so, jeder einzelne geist muss erledigt werden dazu ja, muss auf dich schießen Da irgendwie Angst vor Geister und kommt nicht raus, wenn die da sind, oder wie? So, macht die Geister kaputt. Ich habe Angst vor denen. Wir gehen jetzt einfach mal ganze Dinge noch mal durch, um sicher zu gehen. So die Beiden müssen mal putt Jetzt gehen wir die Dinge aus. What? habe ich überall ah, okay. Ich hatte schon so viele erledigt. Boah. Das heißt, wenn ich die beiden nur erledigt hätte, dann hätte ich den schon viel früher bekommen können. Dreck hat Komme ich da hinten von hier aus? Da nee. bin ich auch falsch. Ich geh mal falsch erst. da komm. Boah. Alter, ich drück doch gar nicht in die Richtung. Aha hi. Mein Gott, warum machst du das? aber einfach Zero. So irgendwas um irgendwas umändern, aber ich glaube, wir werden sowieso immer brauchen. So, danach haben wir alle Charaktere, hoffentlich. Ich habe das mit irgendwie im Internet verglichen hier wie das screen aussieht wenn man alle charaktere hat und dann eigentlich nur das äh, richter gefehlt wenn sie mit einem schwert eine peitsche reicht viel weiter wir rutschen am boden der macht mir jetzt hier noch schwierig ne weiß nicht weil ich hier schon alles hinter mir habe vor andere richtung oh, komm her. das gibt es das aber oh ja auch den glaube ich aber nicht raus ne? Ne. Oh sehr gut gut damit müssen wir jetzt alle charaktere haben jetzt ne? meiner form man kann die charaktere nur so freischalten ne? Keiner. So, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen, ne? Nur so nebenbei. Kacke. So, wenn ich jetzt ins Menü gehe, dann müsste ich doch jetzt Meilenstein bekommen, oder? Boom. Manafee. So. sämtliche Kämpfer. So, dann fehlen noch ein paar. Gewinne sämtliche Kämpfe. Also die beiden letzten noch, ne? alte sämtliche abenteuer wie soll ich das machen ich habe nicht so viel geld gut ist auch egal gut in der nächsten folge machen wir uns dann auf da habe ich schon alles gesagt nee, egal <lacht> tschüss